Als ich nach Deutschland kam, wusste ich gar nichts über Deutschland. Wir sind so im Krieg so aufgewachsen. Ja, das ist Schicksal, dass wir hier sind. ich erinnere mich nicht viel an meine Kindheit, weil es war nicht so ganz schön, weil wir sind so Krieg so aufgewachsen. Aber vor dem Krieg war es richtig schön. Also haben wir war immer in der Schule, haben wir zusammen Fußball gespielt mit den Jungs und so. Ja, danach hat es angefangen und dann mussten wir aus Syrien raus. Ich habe viele Freunde durch das Krieg verloren. Manche sind gestorben, manche, manche sind im Gefängnis bis jetzt. Man weiß nicht, wo die sind. Ja, es war richtig traurig. Ich war so richtig motiviert hier zu leben und es war ein bisschen schwierig, weil man muss alles vom Anfang wieder anfangen. Äh, neue Freunde kennenlernen, neues Ort. Es war gut, dass, dass wir hier Familie haben, weil mein Onkel und seine Kinder und alle waren hier schon vorher. Wir leben es, hier zu wohnen. Also, ist ganz schön. Ruhiger, kein Krieg. Das ist das Hauptgrund. Ich fühle, dass, dass wir nicht willkommen hier. Aber eigentlich, das hatten wir auch, als wir in Syrien waren. Als wir von von unserer Stadt zu anderen Stadt äh, so umziehen mussten, das hatten wir auch. Also das passiert auch. Hier gibt es nur Kleinigkeiten, aber wir sind schon gewohnt. Ja. Als ich nach Deutschland kam, wusste ich gar nichts über Deutschland. Ich glaube, man kann sich das ein bisschen vorstellen, aber es ist schon noch krasser, als man sich vorstellt, dass man irgendwo ankommt äh, und halt ein neues Leben aufbauen muss sozusagen. In der Kultur, in der Gesellschaft in Syrien wird noch die Familie an sich anders, glaube ich, noch äh, angesehen, beziehungsweise die Verbindungen zwischen den Menschen äh, in dieser Familie, äh, was erwartet wird oder wie oft man kommuniziert, wie oft man sich sieht und alles Mögliche. Ich glaube, dass eine größere Abhängigkeit da ist. Ich habe zum Glück natürlich keine so krasse Rassismuserfahrungen erlebt, aber es gibt viele, viele kleine rassismuserfahrungen die fangen bei Tinder-Gesprächen, bei bumble gespräche wo man denkt, nett gemeint, sehr rassistisch. Und die das sind, das sind noch, also diese Momente sind noch schwieriger natürlich. Und besonders noch, wenn, man, wenn das Face-to-Face -face ist. Weil die Person es eigentlich gar nicht so böse meint. Und man denkt so, okay, vielleicht erkläre ich dir ganz kurz, warum das problematisch ist, was du gerade machst. Deutschland, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wo das Für mich ist das so ein Ort, und das wird definiert durch Menschen. Und äh, ich würde sagen, die Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten sieben Jahren jetzt in Deutschland, ähm, sind für mich einfach so ein neues Leben. Das ist Schicksal, halt, dass wir hier sind, <lacht> ja. Wir hatten schon Angst, dass das irgendwas passiert bei uns also in Syrien. Weil es kamen immer so plötzlich Bomben und so. Aber wir konnten nicht die ganze Zeit so zu Hause bleiben. Meine Familie hatten auch natürlich viel Sorgen und so. Also ich bedanke wirklich Deutschland, dass das diese Chancen in Syrien gegeben haben. Dass man lernen kann da, dass man Weiterbildungen macht. Aber in Syrien weiß ich nicht, was ich werde. Ich war ja in der Schule, aber ich wusste, ich wusste nicht, was, was ich Also ich hatte kein so richtiges Ziel, was ich ma machen, genau, was ich mache dann am Ende. Ich lebe hier seit sieben seit Jahren, ich arbeite auch und äh, und ich habe auch viele Freunde, die, die also nicht nur aus Syrien sind, weil viele Freunde, deutsche Freunde und so. Und warum sollte ich zum Beispiel nicht äh, da äh, wählen? Also vorsehen werde ich jetzt nicht äh, wählen, weil äh, ich weg von dort bin. <lacht> genau. <lacht>